Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, ähm, wie gehabt, neuer DLC-Charakter ist aufgetaucht. Das heißt, für mich wieder, ich muss das Spiel wieder auspacken und äh, spielen. Also muss nicht, aber ich will es und ja, auspacken ist eigentlich voller falsche Wort, weil das Spiel ist auf meiner Konsole installiert. Also ja, auspacken muss ich gar nichts. Aber ja. Ähm, vom Titel, der seht ihr ja schon... Wie heißt der? Terry Bogart. Ne? Von Fatal Fury? fällt <lacht> mir nee, warte, das er äh... Warte mal, Fatal Fury ist das. Ähm, Fatal Fury ist doch der Film, oder? <lacht> Mit den Autos. Äh, so, warte mal, bevor ich mich hier total zum Affen mache. Ähm, lass mich mal ganz kurz äh, gucken. Kann man das noch mal machen? Äh, Audiothek, Spielereien, so äh, Mitopia. Ne? Irgendwo muss ja neue Musik sein. Von dem DLC. Ne? Ja, ich weiß es natürlich wieder nicht. Äh, hier, doch Fatal Fury. Ich weiß noch mal der Autofilm. Ich kenne auch final Fury. Das move von der Tales of Serie, aber ja, okay, was soll's. Ich lag richtig, wie immer. Also ja, Fatal Fury. Terry bogart Terry. Ähm, weiß nicht. No Fighters. Nehmen wir natürlich grün der ne? King of Smash. Ich weiß nicht besonders viel von diesem Charakter. Ich habe den schon mal gesehen. Mir, Fatal Fury sagt mir auch oh, was, aber ist nicht mein Genre. Das war so Super Nintendo, wie nennt man solche Dinger? Beat 'em Ups, ne? was von links nach rechts haus alles aus dem Weg, was den Weg kommt. Das ist irgendwie als würde so ein Spencer-Film irgendwie spielen. Also, ja ungefähr so läuft dann ab wir machen ticket start natürlich und ja ich habe mir nur den release trailer angesehen von dem typen als er damals angekündigt worden ist also ich weiß nicht was er drauf hat oh. das ist ein Level. okay das sieht aus wie Demon fang aus der zelt auf serie demon fang, demon fang oder demon fest ja Tales of demon fest der typ hat schon jetzt irgendwie sieht aus, als wäre er irgendwie aus Street Fighter ja, für mich. Sieht er irgendwie aus wie eine Kreuzung aus Kennen und äh, Rio? Warte mal, das stimmt sogar. Ich dachte, es laber ich ja gerade Mist, aber jetzt nee, genau das, was ich mir gedacht habe. Dabei äh. ist auch Kennen eigentlich schon eine Kopie von Rio mehr oder weniger. So also sieht aus wie Rio. Ja. Power Star Bom Mira. Äh. Fait sure, ich fava das noch mal Capcom, oder? Äh. So Show you can. Ah. Oh man sehe hier bei King of Fighters, ist eigentlich eine komplett andere Spielserie. Du Fang. Ja, dieser Angriff ist jetzt so okay cool das ist auch übrigens der letzte dlc charakter ich meine es wurden schon wieder neue angekündigt sollen glaube ich noch mal fünf neue auftauchen und der mal richtig cool ist aber ja äh, bis jetzt hat der letzte ich werde natürlich den nächsten Fighter pass auch holen damit ich die auch schon mal habe so ich guck mal uns mal hier die ganzen fähigkeiten haben power wave demon fang meine ich äh, der ist eine luft geringe reichweite okay der der nach hinten Vorwärtssprung mit okay hm, nach hinten meine du damit durch da mitten drin noch. raketenartige Angriff mit beiden Füßen gegen Gegner Luft lässt sich leicht seitlich steuern dann gehen mit der Knie in die Luft verpassien dann einen Schlag schräg nach unten Spezialtechniken für jede Situation die Stärke deiner Angriffe von der Knopfdruckdauer ab Kurz drücken schwächere Kurz verwundbarkeitsfahrts gedrückt halten stärker mit größerer Reichweite ja, Steuerbefehl verstärke deine Angriffe durch bestimmte Steuerbefehle. Ach, das ist genau wie in Street Fighter. Also, mit den Street Fighter Charakteren, du kannst ja auch so einsetzen, ne? hm. was sie ja noch stärker macht. Also, ja, ja so also halbkreis äh... halbkreis halb so die üblichen Dinger. Warum schauen wir jetzt, kannst du durch bestimmte Steuerbefehle besonders mächtige Spezialtechniken ausführen? von super Spezial versuche Versuch, Zeit 100 Prozent Schadenswert oder mehr auf ein Drittel oder weniger reduziert. Okay, Power Geyser oder muss er aber. Oh Gott, äh, dä, dä, dä. Oh Gott äh, das sind zwei Viertelkreise. Dä, dä, dä, dä. Oh Gott, da werde ich doch nie im Leben schaffen. Also mal versuchen, das habe ich mal Viertelkreis. boom ich mal einen angriff machen soll mal da unten und oben drücken. Aber jetzt soll dieser Angriff nach hinten sein. Okay, okay, ich drücke jetzt nach hinten und B und da macht er den, ja. nach vorne und B, ich mache den, ja. Das ist cool. Er hat zwei verschiedene Angriffe sozusagen. Hey cool. Okay. Wenn wir kriegen, nur den angefangen. ist nach hinten. Okay. Kurz halten und dann... Okay. Power Dank. Das ist... das ist das bei so war Ja. Ah, jetzt habe ich das mal und ich glaube, du dadurch auch ein bisschen höher. Ich will sie in der Luft machen. Ah. Hi. Sind nicht auch so ein aus wie Sie sieht auch so ein Frauenchwarm, weil also nicht so ein langen Zopf. Aufstehen die Mädels nicht wahr? Irgendwie auch mit einer Aber ja. und ich habe nicht kaputt. Ich schmeiße einfach aus dem Ding, weil bringen, welchen Gentleman bin. Okay, haben wir jetzt Testphase abgeschlossen. Machen wir jetzt mal vernünftig weiter. Ne? Also, so gut wie es geht, ist nicht schlechter Charakter bisher. Ich wollte schon sagen, komme ich jetzt nicht herunter. Ich voll geplant. Ui. Okay. Ja, so weit wie... Äh, wo wäre es denn aber Ich kenne mal nur den englischen Namen. Äh, äh, diese, diese Feuerkatze, dieses Pokémon. Oh Gott. Ich habe hier jetzt mal Angst, ob ich da runterfliege. Mit fern die man fest meine ich als wortwörtlich die man fest von der tanz auf serie schießen energie am boden ab die man fest oh gott egal egal. wie gesagt king of fighters Fatal fury kennen jetzt nicht aus ich habe schon mal irgendwie das space oder so also gesehen aber so mein spiel genre ist halt nicht so vielleicht nicht aber vielleicht wäre es ich weiß nicht ich habe irgendwie noch nie so eins gespielt wenn ich so darüber nachdenke hey. Hey. auch meine projektile abzuwehren und der capi und zopf der sieht echt aus wie kennen ich würde sagen der amerikanische person von kennen aber Ken ist ja schon amerikaner Da irgendwie so eine Anspielung hier, ja. dass hier gegen so viele Charaktere auf einmal kämpfen muss, weil man läuft ja von links nach rechts und hat wenigstens alles, hat jedenfalls alles weg, was einem Weg kommt. Ne? Ich glaub, da das ist irgendwie so eine Anspielung daran. Ne? Es kommt immer wieder neue Gegner, die ich allekunden muss. Oh, tschüss. Da kannst du aber sehr macht machen beiden. Okay, ich will das Schwert. Jetzt wo ich irgendwie so sehe, wenn Charakter hier so was einsetzt. mit Fang. Erinnere mich immer nur mehr daran, dass ich. Charakter von der Tales auf Serie mal in dem Spiel haben will, komm schon. von ampo ist jetzt mehr oder weniger? Ich habe ja arbeitet ja auch mit an dem Spiel. Also so unmöglich ist das jetzt nicht mehr. Jetzt irgendwie, weil sie nicht aber vor kurzem Tales of the Carrier raus warum nicht mal Juri reinpacken, weil ich Leute von Tales of Symphonia das ist. Also hat Final Fantasy 7 unter of aufspielen. Ja, weg ist also kommt schon ich meine ich meine grad, ein teils auftrag da kommen ein soll kalibau vor soll kalibur 2 oder so also aber okay das ist von beinahe nam oder spiel also ja macht es ein bisschen mehr sinn jetzt haben wir übrigens noch keine probleme doch als ich hole ich weg aber ja Nein. schon. Das war's. nächster Ich habe einen Hund geschlagen. Hättest du dazu gesagt, ja da. Aber ganz YouTube irgendwie auf den Schluss gegangen. Jetzt ein bisschen knapp, aber. wieder haben. Oh, klingt voll schmerzhaft. dich! Okay. Aha. Das ist noch ein ganzes Maskottchen hier. Wo ist dann der Mario? Ist ja nicht Maskottchen genug? Ding auf mich runterfallen lassen. auf spinne. Hi. nicht nicht rein. Du nicht rein? Du knicken? Dich weg. ich oh, Komm okay. zu nicht Stein. Komm zu dem Stein. ich ihn habe. Ja, weg, oh, dem machen. Machen dem Oh gott äh, power geyser Oh gott da ist gar nicht äh. äh, äh, äh, äh. oh, da doch nie nehmen wir so einer diesen competitive sachen hier einfach okay ich habe einfach nur wie wild meinen controller in irgendeine richtung bewegt und a gedrückt und das hat geklappt geil also so wie ich früher immer so beatem ups gespielt habe einfach in irgendeine richtung gedrückt und einfach den er gemacht das klappt so die meiste zeit nein da wollte ich nicht nein. Nein. Nein. Nein. Ja, aber keine ja gedrückt. Haben. Äh. Äh. Also, ja, komm, schon komm, komm, ich keine Zeit, Mann. Äh, äh. Oh, Gott. Kannst du es fragen? Er ja, ja, wollte mich gerade reden ich habe es gesehen. Genau sagt äh. Gott. Oh Gott, ich hab... Ich wusste irgendwann passiert das. Nein. Los, ich bin voll auf testosteron noch näher gekommen, gut. Wobei ich jetzt andersrum gewesen, ne? Dann wäre es da. Kann ich auch. Ah. Ja, einfach gegrabt. Bleibt mal stehen. Ja, bleibt mal stehen, alte Okay. Okay, macht schon Spaß mit dem ein paar ausgefallenere moves als so rio und Ken finde ich Sind ein bisschen besser oh, das macht er noch nicht mal kaputt einsammeln das bringt das sonnig boom nee, falscher falsche serie mein street fighter und für jetzt sind so zwei vollkommen verschiedene sachen na mal mal voll kommt man aber da oben hin da muss erst hier kaputt machen da muss ich zurücklaufen genau ja aber da habe ich nicht nötig machen Okay, Boss. crazy hand Jetzt gehe ich wahrscheinlich auf die Fresse. Ne, pass auf. Oh, Rio, Ken und Terry. Hey, aber ich bin doch Terry. Ich jetzt fertig vor die Fresse. Ich habe doch nach rechts Ah, wie gesagt, Ich bin gerade auf den Zug gedüst jetzt mal gut, das gibt es genug Schaden gemacht für dich. ich, oh. ich habe doch... ah. Das hat auch hier, nur am Boden. Nein, mein Schild. Er ja, danke ich voll darüber fliegen müssen mit diesem Angriff, aber... Nee. So wie? wie du siehst aus wie ich. wenn mal eine gute Frage. Wer kam zuerst, Ken oder Terry? Aber zuerst da. Immer an Ken. Ich glaube gab es Quarter 1 zu dem Zeitpunkt, wo nie jemand gespielt hat. Ein merkwürdiges spiel war. das mal reinziehen? Ey. Okay, der Kampf war besser. So jetzt du. Komm her, Terry. Ich bin Terry. Ich kann nur eingeben. Machen. ich hatte doch meinen super Angriff, nicht, wenn ich genug dingens hab. Oh, der Bauch. Okay, war's. Oh. Also, das war's. Also hat gefühlt Meister und Crazy Adventure schwieriger gewesen. Okay, cool. kann hat mal folgt, so mustert. Boom, 9.1. <lacht> seit Monaten kein Smash, schafft trotzdem 9.1 <lacht> So muss das. Okay, die Musik sagt mir gar nichts. nicht, dass ich irgendein Lied von Fate Fury kenne. Ich konnte nie überhaupt solche Angriffe machen. Von dem, was ich so von dem Spiel weiß, das sei halt nicht irgendwie so übernatürlich aus, dass die irgendwie solche. So am Boden und so abschießen konnten und so, also da noch relativ sah noch realistisch aus, so dass ich von dem Spiel kenne. Aber okay, mal wieder Smash Bros. gezockt wir haben wir wieder für ein paar Monate Pause, weil nicht aber so läuft. Das hier und dann nur mal zeigen: Ja, aber das Interesse an Smash boss ist natürlich noch bestehen, aber. Ja, schon alles fast erledigt hat hier dann weil ich auch irgendwann lässt das ein bisschen nach. Ich könnte online spielen, habe ich mal ein, zwei Mal versucht, aber nicht immer. Wenn ich mal online spielen ist entweder voll am Ruckeln oder weiß ich nicht. Irgendwie gewinne ich da irgendwie so 50 zu 50 nur. Manchmal gewinne ich, manchmal verliere ich. Weil ich verliere manchmal gegen Leute, die eigentlich nicht gut sind, und das regt mich irgendwie auch, weil also ich kenne irgendwie versucht, echt so hier kompetitiv irgendwie so ein bisschen im Spiel zu sein. Aber und ich kenne auch die ganzen Sachen, so haben wir schon so Turnier-Videos und also was angeschaut und so. Und ich weiß, wie komplett von diesem Spiel aussieht, und weil ich auch online sehe, ist nicht komplett Spiel und ich krieg davon voll auf der irgendwie nur angriffe und so und ich auch jedes mal wieder auf rein obwohl ich eigentlich weiß ja, dass davon dürfte ich eigentlich nicht kaputt zu gehen sein aber dann schaffe ich es doch irgendwie kaputt zu gehen und ja das deckt mich dann voll auf und dann habe ich mehr auch online und so läuft das was bin ich allgemein nicht so eine person die online gern spielt also da kommt man dazu aber hey was man hier wieder ein charakter nehme ich Story und jetzt hier wahrscheinlich gerade Brett spielen muss. Ne? kommt ja auch noch, als ob ich dann gar nicht mehr daran gedacht. Schon gefragt 20 Minuten, das ist für wenig. Oder kommt also, na, da kommt ja noch habe ich auch schon wieder neue Charaktere, angekündigt worden sind Ich habe mir, ich glaube, letztens kam irgendwie so eine Direct oder so, die habe ich mir gar nicht angeguckt. Da hätte ich vielleicht auch schon gesehen, was der alles so drauf hat und so, ne? Aber. Äh habe ich mir nicht angeguckt vielleicht sind ja schon wieder neue charaktere angekündigt für den neuen season pass ich weiß nicht hey Link. herakles und wir haben ticket zurückbekommen gut alles klar dann machen wir mal das brettchen ich nehme an brettchen ist da wieder hinzugefügt worden ich habe gar nicht nach also äh, hier aber dann, Oh, da war gar nicht der fünfte. Warte mal. Joker hält. schon Kazui. Und der ja, okay, ich dachte, da wäre schon der letzte gewesen. Nee, piranha Pflanze, ne? piranha Pflanze. Ja, aber die war kein offizieller Season Pass Charakter, ne? Also einer steht noch. Vielleicht wurde er auch schon angekündigt. Ich habe mir halt noch nicht angeguckt. wenn ich mal nachholen, versuchen. Und ja, gucken wir mal. Ja, diese Charaktere sagen wir alle gar nichts. Genau, sprenge so Kacke von Fist of the North Star. So. Ähm, wir nehmen einen anderen Kämpfer natürlich. Den Terry. Vom Terry 1 2 3 4. Ja, und dann kommt hier noch einer, da sieht man aus als wäre zwei noch Platz, aber ich sag gar ja nichts. Terry. Au, au, au, au. Okay, warte also mich. Okay, das sind ein sterne Gegner, nehmen wir mal noch ohne Vorbereitung und so schaffen. Ne? Gesenkte Sprungkraft für alle. Okay, ich komme trotzdem hat man habe ich jetzt gerade? Okay, ich dachte ich habe hätte... okay. Was sagen? Das dürfte jetzt aber kein Problem sein. Andy Bogart, alright. Äh, ja. Englische zwar drauf, gerade noch auf meinen englischen Kanal feiern bleiben aufgenommen, also kann sein, dass ich noch ein bisschen auf Englisch eingestellt bin. Okay, sagt mir nichts, Bogart, der Mann, irgendwie der Vater Bruder von Terry. Keine Ahnung, würde mich gerne korrigieren. Also, die Lore von das ist jetzt da. Könnt ihr mir ruhig, weil sie nicht als Spoiler Mutter ich glaube ich, dass ich jemals irgendwann ein Spiel davon spielen werde. Also, ja, könnte ruhig durchdrehen. Mit was mit ihr über das Spiel ist so, ein Charakter ist doch übrig. Wer könnten das sein? Summe gleich mal danach irgendwie mit Direkt an oder auch immer rausgekommen ist. Für Charakter. Da, da ist irgendwas rausgekommen. Ich weiß dann aber, ich mir wir nicht angeguckt Die haben, schon was irgendwie auf Facebook so gezeigt. Ja, was der Typ alles drauf hat und so. Da ist bestimmt irgendwie wieder ein neuer Charakter und so hinzugefügt worden, weiß ich nicht aber ich habe es mir noch nicht angeguckt also, ich jetzt nicht an einmal wenn ich mal nachholen nach diesem part joe higashi aus wieso charakter aus so richtig alten animes king kaffa ok mm, mm, mm. Gibt es einfach noch ein Kampfspiel? Nee, nee. Weiß ich nicht. Oh. Oh. Okay. <lacht> einfach zum Mond geschickt, Dude. Das sich jetzt aus. Alter. Warum sehe ich aber King of Fighter? Das ist auch eine komplett andere noch Fighter, das eine Kampfserie, das weiß ich. Habe auch noch nie gespielt, weil ich auch so gut wie nichts von, aber ich weiß, das ist eine Kampfserie. Boom. Aber... weiß jetzt nicht, was die damit zu tun haben. Ist er halt irgendwie in der gleichen Welt von denen oder so? Die Lore ist ziemlich groß, der hat vier Sterne, von dem halt ich nicht noch fern. hey den kenne ich. Wir okay, gehen wir zu dem... Mal. Sie kommt mir bekannt vor, aber vielleicht ist einfach nur das Design, weiß ich nicht. Hey, warte mal, sie kenne ich. Sie ist von, äh ja, ist das Spiel, hatte ich mal. Dieser samurai Showdown oder so, das auch so ein Kampfspiel gewesen. weil Da war mehr oder weniger Soul Calibur, nur im asiatischen, der asiatischen Stil und vor so kalibur also Charaktere gehabt mit Waffen, die sich gegenseitig bekämpft haben. Das war richtig brutal das Spiel, glaube ich. Mit Gegner ich hast so, also der ist in zwei Teile zerfallen, aber richtig brutal. Ja, mal gerne wieder spielen. Alf und Clark, die von Contra. Das wieso so Charakter von Contra, habe ich auch noch nie gespielt. Also wir Klassiker noch nie gespielt, aber ist weißt du auch von Capcom, oder? ist ja nicht von Konami. Ich glaube auch Capcom, weiß er nicht. Jetzt seid ihr irgendwie so ein Capcom-Marathon oder was? Das heißt wir haben noch Raum für ein Tales of Da kommt schon. band Namco, machen wir mal. Ein event Wir haben hier von Square Enix mit dem Held Benjou Kazui von Rare. Persona, boah, was ist Persona? Atlus. Kommt schon, da können wir noch ein nampe reinpacken, los, Tails of, Komm. Äh, Hena, Ryu, Sakazaki. Hey, Son goku ja, Ich wechsle mal. Mal drei Sterne, das ist vielleicht... Ja, die machen wir das nochmal. Da. Cool nicht vielleicht sie so benannt hat rot Ja, natürlich ist auch voll der sieht auch voll aus wie Son goku. Also, orange Hey, er sieht das recht aus weil wir uns irgendwie eine nachricht senden oder was zum goku brauche ich freue mich vor und auch direkt auf den kanal hier, ey. Das wäre das beste Dragon Ball-Spiel, ich hier gesehen habe. Oh Gott! Ich bin nicht mal an, er Tod. tot. Steht. Man fest. manche habe ich erst nicht getroffen. Okay, treffe ich noch mal. So, lange lebe der König. Rio Sakazaki. Entschuldigung, King Fury, ich glaube, sie Charakter von Feld Fury sehen so ein bisschen, weil nicht so normal aus. sage ich jetzt mal mit <lacht> so Terry wir haben irgendwie so ein Shirt, eine Capi und so. Kusanagi, okay, ich habe immer Problem. Also, machen wir mal, mal mit dem Team wieder okay, oh, Kusanagi, Captain Falcon. Ich habe Zero als Geist, der auch ein Zopf sieht geil aus mit den beiden. Ich bin und ich habe in Real-Life-Zopfer so, also, ja, passt doch perfekt. Zopf, egal, zu. schmeckt tun Oh Gott verdammt! Hey, hey, hey wird nicht in den letzten sekunden ja noch anstrengend ich habe mit dem boden aufgestellt woher willst du mich auf den arm nehmen habe ich sowieso wieder hoch also macht mir hier nicht so wo Was ist der Nächste? ich auch weg Power da Power ja, zum mond geschickt ja, mit Ridley vorhin aber am besten irgendwie. <lacht> er ist einfach weggeflogen in endlichen Weiten. Du hast auch vorher angefangen <lacht> oh, Nein. Warum hier? mal ist meine Luft. Blick weg. habe noch nie den seinen Ultimate gesehen hat. Wäre ja, mal nicht schlecht, wenn wir die mal sehen könnten, ne? Aber wir schon ne? spätestens beim Level 4 Gegner, ja. So Lori Jagami Fancy. Warum oh, ist überall die Sprungkraft gesenkt? Oh, also bombenwald wollte schon sagen. Was ist denn das für ein Ort? Ey? Okay, wenn wir, wenn wir es schaffen, mal kurz unser ultimates zu bekommen, dann durch die gerne mal aktivieren. Da soll es wieder nah Gegner dran sein. Oh Gott. Stimmt, Sprungkraft wurde verengt. Ich habe mich schon gewundert haben Warum habe ich das nur so knapp darauf geschafft, ey? Was warum hatten er da so wenig gehabt? Okay. Warum? So, wer fehlt noch? Ein, der Typ noch, G. Howard. Haumaru. Er ist aus diesem Samurai-Spiel weiß ich leute in einzelteile zerschneiden konnte brutal ich glaube der grund warum ich hier so einfach gewinnt ist ausdauerkampf ne ja halt irgendwie nicht gefahren läuft irgendwie nicht gefahr so schnell raus zu fliegen finde ich sein macht ja dann die zu schnell kaputt. Ich habe noch so viel AP übrig. Los, hau mich. Hau mich. Ich will meine Ultimate. Und ich will mal sehen, was meine... weg damit. Ich will mal sehen, was meine Ultimate kann. Das war nur ein Gegner, das ist voll einfach. Was mach. Mach. Greif mich an. Greif mich an. Dann krieg ich Ultimate, ne? Los, komm. Komm. Hau mich. Hau mich. Also, oh ja okay, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Hey, wieso komme ich näher an nee, den heran? Hi. Oh, voll fresse. Und da war er tot. Habe ich gerade Habe ich voll run? war nicht nur bei 14 Prozent. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich glaube, ich KP von ich war noch nicht bei 14 KP, so. So sie. Ja. Sie ist auch ganz bestimmt auch von ne? bestimmt irgendwie so ein random Typ, dem man einfach prügeln muss. Jeder ja. auf Spezialtechnik ein. Musik, nett. Das ist auf jeden fall Fury. Okay, ist ein bisschen nervig hier, aber noch auf mir abzuschießen Auch da der ich die in die Frist gegeben habe <lacht> ja lass mich hinter die röhre da bin ich irgendwie am sichersten eigentlich könnt ihr voll die röhre durchschießen ja mit diesem angriff genau hau Wie besser. Habe ich bei der damit rausgehauen, ey. Ich mir Panzer gegen die Fresse gehauen hab, ich meinen eigenen Panzer. Oh. Schuck mal ja. Ich die erledigen ey. Nein, ich bin umgeregt, deswegen mache ich den angefangen. Der Kampf ist ein bisschen nervig. So, die ist weg. Gut. Ich habe deine Meisterin getötet. Machst du jetzt hier Boom. Da 69% habe ich jetzt gerade. Nee, okay. Die Ultimate gerade mir nur irgendwie bei den voll viel Schaden gemacht. Na, das gibt es jetzt nicht. Da versucht man nochmal. Das gibt's jetzt nicht. Na, warte, ich nehme mich mal mit. Du, du, du, du, du. Ah. du komm mal ja Na, Warte du. Flieg und Sieg. Das gibt's jetzt nicht. Nein. dich. Macht mach das schon fliegt Flieg und Sieg. Das gibt's jetzt. Wie oft muss ich dir eigentlich noch das Ding in den Hintern stecken? Jawoll, nimm dann Schwert mit. Wollt eigentlich meinte ist es? Okay. Athena, Asamiya, keine Ahnung. Bestimmt aus King of Fighters oder sowas, ne? so jetzt noch der Typ, der irgendwie weil sie nicht aussieht wie rau aus äh, äh, Fist of the North Star. Jeez Howard. Keine Ahnung, er sieht irgendwie so aus, als wäre der, der finale Post von dem Spiel. Ist auch bestimmt, ne? ja, okay, sieht überhaupt nicht aus wie der. Nein! Hier nur Zweikampf zwischen uns, alles klar, das wird zu schaffen sein. Warum machst du nicht warum hat mir das jetzt nicht gemacht? Jetzt ein bisschen doof, natürlich. Musste ich noch einmal frecken, ist klar. Okay, komm her. Ja stärker Gegner. aber okay. Dann weiß ich was zu tun ist da nach der hat auch so einen Sprint der irgendwie die Gegner berührt, ne? oh Gott. Habe ich hab ja schon wieder tot gesehen. Also, wohl ich mich nicht graben kann, ist in Luft. Ich bleibe in der Luft so. konter Stimmt ja, der hat irgendwie so einen Konterwurf irgendwie, du jemand an und der wirft dich. dann Sprint auf jemanden zu und wirft es ein, ne, das ist auch nur in die Fresse. Boom in die Fresse. Ja, schon wieder so ein Charakter den finde ich richtig gut cool. er ist genau wie Captain Falcon er hat so in seiner Angefahren nicht irgendwie irgendwelche Gimmicks oder so den einfach nur weil ich nicht verschiedene Angriffe halt, ne. verschiedene Moves halt in verschiedenen Richtungen und so das ist ein angriff das ist halt das Einzige, was mich an Captain falken so stört er hat keinen Fernangriff ja. Der Aktion angriff und jetzt alle gerade zeigen, aber jetzt ist er schon tot. Aber Okay, ja der Charakter gefällt mir ist gut zu spielen. Ehrlich gesagt, ultra schnell an Notfall. So war es dann mit dem Brett sehr geil und ich krieg Geld. hier jemand einfach so allgemein Capcom Brett oder so, so gucken, wie heißt das überhaupt? Steht bestimmt dann. Ne hier meine, die Charaktere sind alle aus Fatal Fury, aber der Rest irgendwie nicht eigentlich. gucken wir mal, ob wir kaufen können. Du bist neu, kaufen. Stella, ne neu. Ich habe schon lange, oder? oder war schon ja. Gott, also. Um, was das wieder für mich von mir für diese Folge und wir sehen uns dann wieder, wenn ich dann ich mal zeigen, was ich so online mehr so für Dinger bekommen habe, bisher ja nicht viel. Ich habe mich viel gemacht, also ja, ja, die Dinger ich wollte fünf Smash machen Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ja, damit zehn verschiedene kämpfer im schnellen Spiel an erzählen, schnell spiel drei in ein einzigen Kampf und so. Ja, wenn ich vielleicht mache ich das mal irgendwann alles ein bisschen, also scharf bin ich jetzt auch nicht daran darauf Gott wie gesagt nächster die jetzt Charakter sehen wir uns wieder weil weiß nicht und ja ich hoffe euch hat der Part gefallen bitte das doch mal ein Like ein Abo oder ein Kommentar das wird den Kanal sehr weiterhelfen und ja ich danke mich alles fürs Zuschauen bye bye tschüss bis zur nächsten Folge Projekt und so bye